Liebe Mitglieder der Hochschule, wir haben jetzt noch drei Wochen bis zum Ende der Lehrveranstaltung, dann beginnen unsere Prüfungswochen. Unser Ziel ist es, unseren Studierenden ein faires Studium trotz zweier Corona-Semester zu ermöglichen. Dazu gehört ein regulärer Abschluss des laufenden Semesters, eine verlässliche Planung des kommenden Wintersemesters und das Lernen aus den Erfahrungen des digitalen Sommersemesters. An der EH Freiburg werden im Juli mündliche Prüfungen und Klausuren im Präsenzmodus stattfinden. Mein Dank gilt unserem Krisenteam, dass dies unter den aktuellen Hygienebedingungen und dem Abstandsgebot organisatorisch möglich macht. Online-Prüfungen sind technisch und rechtlich eine unsichere Sache. Deshalb sind digitale, mündliche Prüfungen auch immer die zweite Wahl, aber sie sind der Königsweg für die Studierenden, die an Präsenzprüfungen nicht teilnehmen können, entweder weil sie selber zur Risikogruppe gehören oder mit Mitgliedern der Risikogruppe zusammenleben oder selber in Quarantäne sind. Wir fragen die Studierenden systematisch ab, wie Sie an Prüfungen teilnehmen können und wir finden mit Ihnen eine Alternative zur Prüfung im Präsenzmodus. Wie sich die Pandemie im Wintersemester 2021 entwickeln wird, weiß im Moment niemand. Wir planen jetzt das Wintersemester auf der Grundlage der aktuellen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln. Das bedeutet, zwischen 30 und 50 Prozent der Präsenzveranstaltungen werden wir voraussichtlich in Präsenz planen. Doch wie die Praxissemester in Gemeinden, Schulen und sozialen Einrichtungen organisiert werden, das können wir erst nach der Sommerpause einschätzen. Wir haben hier das digitale Semester nicht von 0 auf 100 entwickelt, aber unsere Dozierenden mussten natürlich erstmals ihre gesamte Lehre vollständig digitalisieren und natürlich hat nicht alles geklappt. Die Studierenden haben etwa zurückgemeldet, dass am Anfang ihr Arbeitsaufwand viel zu hoch war und das haben wir nachgebessert. Eine wesentliche Frage für uns ist, welche Tools wir vermehrt in der digitalen Lehre zukünftig einsetzen wollen. Hierzu findet bei uns an der EH ein fachgebundener Austausch statt. Aber es ist auch so, dass die Prorektorinnen für Lehre der Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg sich austauschen und natürlich wird die Lehre zudem schriftlich und mündlich mit Studierenden evaluiert. Entscheidend im Blick auf die zukünftige digitale Lehre ist für uns die Frage, was fördert die Selbstständigkeit der Studierenden und unterstützt sie in ihrem Bildungsprozess. Bei aller Erfahrung mit Blended Learning, wir freuen uns darauf, bald wieder mehr persönlichen Kontakt mit Studierenden zu haben und auch unter den Professorinnen und Professoren untereinander wie unter den Mitarbeitenden in der Verwaltung. Das spornt uns jetzt an, weiterhin vorsichtig mit direkten Kontakten umzugehen.